Hey, und jetzt kommen wir zur zweiten Folge von GTFO. Wir haben das Spiel alle nicht gespielt und wir werden es einfach blind testen und mal schauen, was passiert. Die gehen ich nie leider gegangen. Achso, lol, wie Wir müssen du da hergekommen? Es schon. Hey, Sleepers. Don't wake them. We'd oh. be overrun in no time. Machen mal auf du? die Tür zu. Ich hab's ja nicht geduckt. Ciao. Ah, kann okay, mich Guck, gib ich's da, ne? Passiert, ich da. oder? dir doch kommen vor offen. Ich du auf. aufladen. Ich bin da für da, wenn was schief geht. ich Don't make a little Okay, Jungs, die macht, ich bin dafür da, dass wenn es schief geht, wir überwachen. Oh mein Gott. Alles ist alles schief gegangen. Oh mein Gott. Der Jungs gibt nur Schuss und da sau weniger. Das ist mein Bubblegum, so ganz genauer sieht was die macht. Oh mein Gott, das, ist, das sind noch so Ding die Bubbles. Ziemlich gut. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich fliege den Klick, bitte. Alter, die Bubblegum-Office. Ja. Was ist denn das da? Das ist ein Turret?! Wie geil! Okay. Mhm. HP und Munition finden wir Mir, mir fehlt alles jetzt. Ich nur noch einen... Äh... Ah! I see, ich bin nur noch den Hammer jetzt eigentlich. <lacht> nicht einmal die ersten seiten na? door amish unable to operate I ja yeah, noise close <laughs> Sie können das auch nicht aufmachen, da. Das ist der Secutor 3-4-Dosk. Da kann man durchschauen. Ey, habt es schon gehört, wie im Doktor nächste Woche. Aber dafür... Ich steh vor Generator 825. Ja. man eigentlich da aktivieren soll. Oha. Ich finde es ein Ich habe aber nichts aktiviert, oder. Okay. Schleichen wir wieder. Da in einer Emergency Lockdown, unable to operate. Der Generator war aber komplett in den Mieten da. what oh, the fuck. Hast du ja gesagt? Ja. Ich, denke, ich bin gerade, auf der Map ist. Uh -uh. lots Ja. Ja. der dann? <lacht> ja, damit da? Da? Die, ja, damit war ich gar nicht. Ich bin schon irgendwo da. Oh, da. Du bist ja echt der Chucky 2000. Was ist nicht, das für einer? Da? Da? Alter, du die Obi? Ja, da war ich unten alles nichts, da ist nur der Generator. Ich sind hier bitte auch weggestiegen Die haben ein Moped Halt, nein bitte auch, ich weiß nicht wie es geht Glastig Ich finde nicht mal einen Generator <lacht> Da, Generator Ich schlage ihn mal drauf in den Hammer Aha, wir brauchen Hydrogen MCV-Cells. Wo warst du jetzt? Das? das steht da drauf. Alles ah, klar. Gott, die Höhe. Nicht, ja, das dass sie Wasser? Hydrogen mcv C Alles rein Also du, du kannst gar keinen einzigen Knopfdruck, nichts, ne? Ich beim Plan. Das bringt safe nichts. Lore. Ah, ist okay. Okay, so it's safe and Hey, guck ich, no joke, aber das liegt auf dem Boden. Gefühlt. Oh, das ist ein Schraubenzieher. Das ist ein Schraubenzieher. Hey, schaut alles, was das aus was da aus wie so ein Ding, aber man kann es nicht aufheben. Irgendwie nicht. Hallo, hallo. hat's gemacht. Das ist gegangen irgendwas jetzt. Hä? Das hat gerade gleich dabei auf dem Ding. Müsst noch einmal Leiten Ding? Ja bitte. PATING! Terminal Bing! Ja, ich hab' einen Anping. Wie geil, Alter! Er ping, na, vom Ran! Ich hab schon gedacht, ich hab irgendwas richtig gemacht. Ich hab einen Glowstick gegen das Ding gehabt, nehme ich vor. Das man hin? Wow. <lacht> AMCVC Hydrogen Cell Das ist nicht groß Satz hier bei dem einen Weg Ja, sie ist safe und so weit hinten Aber ich weiß es nicht, was sie spüren macht was du wir eigentlich noch mal gesagt? Brauchen wir? Eine Zelle. Ich du gehen. Ich gerne warte, ich tu mal. Mann. Nice. Hat der ID gehabt, irgendwas? Zell, unterstrich irgendeine Nummer? Nein. Aber es hat irgendwas mit Zell gehasst. Hydrogen MCVCZ Door has no power activate reserve power generator regain power hey warum die ist die Zelle hintragen? Ja, der Existenz ist eben so nicht mehr eingepatcht. Hm, der, der ist ziemlich klar. Was mich fragst. Also, ich muss die Kleine da so versteckt sein, dass sie da im letzten Loch liegt. Bing den mal an die Zelle. Ich hab's probiert. Es gibt aber was? Zellen. Dingen wir alle an. Ja, warte mal. Ich hab' nicht gefunden. Zelle. Aber die heißt anders. Aber ich mal hin damit. Die schaut gut aus. Das ist richtig dick. Das ist viel zu groß, das Ding. Da, so, es gibt vier Zellen Ich habe eine Im System Ich nicht mehr, dann schreck ich mich Ich mal den Generator an ja. <lacht> erste mal nicht im in, in, in, in Range von meinem Ding Der zweite an Insert Power Cell ich drinnen. Das ist ich drinnen. drin Der Generator ist ein als ist Yes. Was mach ich da die die Sch Schreiberarbeit? Die <lacht> Dücken auf! Stopp Alarm! Du yeah. müsst da jetzt... Okay, Ihr müsst schnell draufsteigen. Ich bin oben gefallen. Der Chubi ist gekommen! Der Chubi ist gekommen! Oh. Da nehmen wir uns! Ich kann keinen Schuss mehr. Ah. Geht's da rein, Jungs? Oh? Der da in den Kreislauf. Ja, deshalb geht es jetzt. Ist jetzt boah, das jetzt, jetzt immer mehr wahrscheinlich. Holy, oh, ich bin hin. Ja. ja. Was? Was? Nicht abgespielt! Durchgespielt hätte ich gesagt. <lacht> ich ich Bloom wieder das Item hat nicht nichts angekündigt. Ah... Uh.